Für mich war immer wichtig, dass ich mir selber treu bleibe. Schnell habe ich gemerkt, dass ich es nicht allen recht machen kann und dass ich das auch gar nicht muss. Ich habe meine berufliche Laufbahn mit einer kaufmännischen Lehre angefangen. Und nach der Rekrutenschule bin ich für ein halbes Jahr auf Kanada in Sprachaufenthalt und dann wieder zurück ins Büro. Berufsbegleitend habe ich mich zum PR-Fachmann mit eigenössischem Fachausweis weitergebildet. In Südfrankreich habe ich mich fokussiert und einen halbjährigen französischen Kurs besucht. Wohnt habe ich in einer Gastfamilie. Zurück in der Schweiz habe ich als Grosskundenbetreuer angefangen und bin später Aussendienstleiter geworden. Bei diesen spannenden Jobs habe ich unsere Landessprache können brauchen. Die Möglichkeit, dass ich neben meiner beruflichen Tätigkeit auch Kantonswald sein durfte, war für mich eine enorme Bereicherung. Das Milizsystem ist ein wichtiges Fundament unserer Schweiz. Bürgerinnen und Bürger und der Staat begegnen sich auf Augenhöhe. Heute arbeite ich in einem Teilzeitpensum bei der Swiss Life im Bereich Kommunikation. Und ich bin einer der wenigen Ständerräte, die Milizidee aktiv lebt. Dank meiner Arbeit sehe ich immer wieder ganz direkt die Auswirkungen von der politischen Entscheidung auf den beruflichen Alltag. Das erdet mich und ich stehe mit beiden Füßen auf dem Boden.